Hallo, ihr zauberhaften Zwillinge-Geborenen und zwillinge Aszendenten, Herzlich willkommen zu eurem Horoskop Liebe und Leben im September 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Die Singles unter den Zwillingen würden am liebsten nochmal verreisen, auch wenn die Urlaubszeit vorbei ist. Sie verspüren Fernweh. Zwillinge mit Familie fühlen sich wohl zu Hause und mit der Familie. Im Job und finanziell läuft es meistens rund. Solltet ihr eine Anfrage haben, zum Beispiel ob ein wichtiges Vorhaben unter guten Sternen steht oder weil ihr jemand Neues kennengelernt habt, könnt ihr euch für eine Beratung jederzeit an mich wenden. Ihr findet mich über meine Homepage oder mein Kundentelefon und die Infos verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild.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 Eure langfristigen Tendenzen und welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen, darüber könnt ihr euch jederzeit in meinem Jahreshoroskop informieren. Das gibt's als Video oder als Buch zum Nachlesen. Und das Buch und E-Book bekommt ihr jetzt zum halben Preis. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Der Monat startet mit der Sonne in der Jungfrau in eurem Familienhaus und Merkur und Venus stehen noch in der ersten Septemberwoche sehr günstig für euch. Das ist ideal, wenn ihr am Flirten seid oder auch um eurem Herz allerliebsten eine süße Botschaft zukommen zu lassen oder wenn ihr nach einer Unstimmigkeit Probleme klären wollt. Am 6. September geht euer Herrscher Merkur in die Jungfrau und steuert dann zusammen mit der Sonne auf den Neumond zu, der am Sonntag, den 9. September stattfindet, und zwar genau gegenüber von Romantikplanet Neptun. Das kann ein sehr romantischer Neumond für euch werden, aber leider bringt Neptun auch Täuschungen und Unklarheiten, weil er in der Spannung zu eurer Sonne steht. Das spüren im September besonders die Zwillinge der zweiten Dekade, vor allem wer zwischen dem 3. und dem 8. Juni Geburtstag hat. So kann dieser Neumond der Beginn einer neuen romantischen Affäre sein, aber mit unsicherem Ausgang. Tastet euch da vorsichtig ran, nicht, dass die andere Person bereits gebunden ist. Weil Neptun bei euch im Sonnenhaus der Karriere steht, kann er auch einen Chef anzeigen, der unklare Ansagen macht oder bei dem ihr nicht wisst, woran ihr seid. Für alle Zwillinge gilt, dass die Neumond-Meditation sich dafür eignet, dass ihr euch überlegt, wie ihr eure Karriere und eure Ziele mit eurem Familienleben oder eurem Wohnort in Einklang bringen könnt. Wie kann eure Familie euch unterstützen? Wie könnt ihr in Zukunft mehr Klarheit über eure beruflichen Ziele gewinnen? Solche Fragen könnt ihr euch stellen. Am Neumond wechselt die Venus ins Zeichen Skorpion und damit in euer Sonnenhaus des Jobs und der Gesundheit. Zusammen mit Romantiker Neptun in eurem Karrierehaus ist das ein weiterer Hinweis, dass es in eurem Berufsumfeld zu einer Liebelei kommen kann, die Komplikationen mit sich bringt. Am 11. September geht der Mars wieder in den Wassermann und verbindet sich dann mit Lilith. Das kann euch risikofreudig machen, besonders die erste Dekade. Ihr wollt Spaß haben und denkt nicht an die Folgen. Besonders um die Mitte des Monats sind die Sterne angespannt und ein lockerer Flirt kann negative Folgen haben, wenn jemand sich in seinen Gefühlen verletzt fühlt. Möglich auch, dass jemand eure Signale als Flirt auffasst, obwohl ihr das gar nicht so gemeint hattet. Auch das kann zu Unstimmigkeiten führen. Achtet diesen Monat sensibel auf die Reaktionen eurer Mitmenschen, besonders in eurer Arbeitsumgebung und seid bereit, Verantwortung für euer Handeln zu übernehmen. Ab dem 20. September lässt die kosmische Spannung wieder nach und es kommt wieder mehr Freude und Leichtigkeit auf. Und eure lockeren Späße werden endlich wieder richtig verstanden. Am 22. September geht der Merkur in die Waage und am 23. morgens um 3.54 Uhr dann die Sonne. Und sie aktiviert für die kommenden vier Wochen den Bereich der Lebensfreude und der Romantik in eurem Sonnenhoroskop. Das ist immer eine schöne Zeit für die Zwillingegeborenen und die zwillinge Aszendenten. Jetzt wird viel geflirtet und gelacht. Ihr seid in eurem Element und eure Mitmenschen wissen euren Esprit zu schätzen. Der Vollmond am 25. September steht partymäßig super schön zur Zwillinge-Sonne und regt euch zum Feiern an, aber Saturn steht so ein bisschen als Spaßbremse in einer Spannung dazu. Das kann für manche fest liierten Zwillingen zur Herausforderung werden. Wenn ihr zu locker lacht und flirtet, könnte euer fester Partner das in den falschen Hals bekommen und wäre gar nicht glücklich darüber. Deswegen nehmt ein bisschen Rücksicht rund um den Vollmond, solltet ihr nicht ohne euren Herz aller alleine losziehen und euch amüsieren. Wenn ihr natürlich frei und ungebunden seid, werdet ihr diese Konstellation höchstwahrscheinlich in vollen Zügen genießen können. Glücklich sind alle Zwillinge, die Ende September auf Reisen sind oder auch eine Fortbildung machen. Sie können einer neuen Liebe begegnen, auf jeden Fall aber werden sie viel Spaß haben und jede Menge aufregende Eindrücke mitnehmen.